Aha, was ist bei uns? Echt? Ja, ich höre ihn Gott. Ich höre jetzt wieder was. Hey. Und da ist ein Feuerzombie. Zugriff? Zugriff. Aber, man mal da auf das Dach, auf hier bei ich dem Haus. Mich wundern, wenn da noch kein Gegner kämpfen will. Hm. Na, das Feuerzombie, das geht gar nicht. Ich Sledgehammer schon mit. Okay, es ist kein Sledgehammer, es ist eine Axt. Ich tu ein paar Fallen aufstellen, gell? Wir sind sicher die erst. Ja. Oh, ka-ching, ka-ching. Das okay. ist ein Firmenhahn. die Krähen. Wunderscheiße. Wunderscheiße, also. Ich verstehe das endlich. Habt ihr die Falle da aufgestellt? Ja, ich schau grad sechs Falle auf. Weil, wenn ich jetzt. ausstöbe, dann ist es. Alter ey! Oh, da ist ein Zombie! Hey, wo ist der hin? Alles klar. Alter oh, der Vogel mit dem Finger zum Kicken ist so dumm. Wie schießt einer an? Alles klar, von wo? Osten! Osten! Osten! Boom. Boom! Dieser immer Osten ist da! Hey, wer zu? Ich hab'n Nachkampf. Es brennt irgendwo, Das ist auf Gegner in der Falle treten. Oder oh, Hund. Es brennt da. Oh, ja, ah, da ist er. Auch. Es explodiert eben. Seht ihr noch Gegner? Ja, überall, Alter. Fuck, Alter. Fuck, ich hab's Oh, jetzt schau mal raus, hey. <lacht> ich hey. muss da hinten drehen. Was ist der Gegner? Fuck! Alles down! Alter, oh, das ist ein Segen, was ich für ein Bullshit gemacht habe. Was ist der Gegner? Ja, wenn ich das mache. Alles gemacht, gell? Alter! Huf! Er macht auf! Er ist da drinnen im Haus! Es brennt! Bei Junge! Aber es explodiert nicht! Oh fuck, Alter! Er ist in das scheiß Scheißhaus! Du guck, ich jetzt so geil, gegen die Sonne das gegen den ja, Gegner Man sieht, sind fast nicht weinend du siehst nichts so aus Da liegt Das ist sie, ja, die habe ich abgeschossen Er will sie wahrscheinlich reizen lang bis er sich reizt das ist wirklich, ich würde immer schauen. Und sonst, da war so ein Fett Er rennt Ja! Warum hab ich das kind, Philipp? Ja, weil du keinen Haben. Hey, nicht zuerst, zuerst Bier oder? aufholen Guck ihn nicht ihm <lacht> Nein! Immer wenn der keinen Skill hat, weil der lockt immer die Gegner an ah, ja. Alter, ich war so geil, ich hab das Faust gesehen und wusste, der kommt, ich zuerst das Fass angeschossen Und also dann hab ich den Headshot gekriegt, weil ich den Faust angeschossen hab, Alter. Weil das Faust braucht wieder 100 Jahre, Alter, bis... Unten, unten. Da ist ein Heal tatsächlich, gell? Hey Jungs, Alter, wir haben schon zwei Gegner... Uns sind in die Fallen rein, hey Jungs, ich soll die Fallen bringen Alter, da hinten sowieso alles vertraut hat Was das jetzt ist witzig ist wie sie gestorben, sie sind in die Falle reingeflogen, glaube ich. Am 7. erwarten. Achso. Dann bist du einmal... Ja, dann du jetzt. Ja. Ich kann auch noch besten. Ja. Du noch nicht. Du noch nicht. Nein, du noch nicht. Du noch nicht. Ich kann auch noch nicht. Geil. Ja, ja. Nee, hey, die. Im... Na, du nicht! Jetzt gar nicht! Ich weiß nicht! Sondern so. sie so mitnehmen? So. Komm zu dir! Eben eigentlich kein Falle mehr! Bruder muss los, er schießt dann! Auf. Boom, boom. Boom, boom, boom. Wo ist er denn? Da ist er. der, der ist ja macht das wart, wart, nicht, nicht. Ich bin <lacht> der, der Philipp die fallen noch immer gleich gut wie am Anfang ja, ist ja gut. Aber wenn ich, wenn ich wirklich sechs Fallen aufstelle, dann kann ich nicht sagen, wo ich die überall aufstelle. Nicht morgen noch fährt man nicht. vier doch Wo ist die so. Spezialmunition? Da draußen. Ah ja, geil. Geil, ich hab's ja. Ich schau auf meine Leidenschaft. Ich weiß echt unglaublich. So was, so was ist mir nicht gewohnt. What? The fuck, die Falle hat das fast da hinten ausgelöst? Boah, zeig her einmal. Überall, looky, looky, machen. Wo ich komme, da aus, ohne dass ich meine Falle einrede. Zeig okay. her. Die Falle da. Ja, yeah, hat das Falle fast da ausgelöst. Okay, das so. ist ziemlich heftig. <lacht> das ist wirklich ziemlich heftig. Himmelhärter. <lacht> <lacht> <lacht> Alter, alle Tranche wieder voll auf. Hey Jungs, ich verbrennt, okay? Ich will es brennen eh. sehen. Seid ihr jetzt mit dem Hund oder bin ich vorbeigelaufen? Seid ihr auf Sie geschossen, Jungs? Jungs, Alter. Huff. Jungs, Alter. Huf. Jungs, Alter. <lacht> Da hinten habe ich einfach mal ah, fast beide Ausgänge oder? Alter wie es sogar in d Falle da eingestiegen ist, das finde ich mehr. Nee, da war es gerade der Grafikback oder da hinten. Gegner? Nein, bünder da. Okay. Ich bin mir ganz sicher, ob das noch nur Grafik ist. Nein, du hast. Das ist sogar wie Raben. Ja, wenn wir wegen gewesen wären, dann wäre ich schon hin, Du oh, hast du noch eine Falle machen. hin, Auf meine Falle, Philipp. du kriegen einen Baus. Da ist denn der Baus. Da ist der Baus. Ich bin dann der Baus. Der muss vorgeht, oder? Da ist er HA! Kein Gegner in der Nähe auf Nein. Nein. was Nur Nein. Nein. da ich bin ja echt <laughs> <musik>